Kordizeps. Auf der Kordyzepst, auch chinesischer Ropenpilz genannt, wurde die Welt erstmals 1993 und bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Stuttgart aufmerksam geworden. Im Finale des 3000 Meter rennens der Frauen ließen chinesische Läuferinnen zu Feld stehen. Wie sich herausstellte, haben sie Ropenpilz zu sich genommen. Der Ropenpilz erhöht die Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Blutes und unterstützt ATP-Produktion. Adenosintrephosphat transportiert die Energie von dort, wo sie produziert wird, dorthin, wo sie gebraucht wird. Das heißt zu den Zellen. Unser Körper kann Adenosintrephosphat nicht speichern, er produziert immer so viel, wie er braucht. Im Optimalfall. Pilze erleichtern diesen Prozess und können daher nachweislich die körperliche Leistungsfähigkeit messbar steigern, ohne dem Körper zu schaden. Ein großer Vorteil für Profisportler ist, dass es nicht als verbotene Substanz gilt, so dass keine Gefahr besteht, nach einer Dopingkontrolle vom Wettkampf ausgeschlossen zu werden. Nichtsdestotrotz kann sich jeder Sportler dafür entscheiden, keinen Robbenpilz zu konsumieren, aber er sollte beten, dass auch seine Gegner es nicht tun.